Hallo zusammen, ich heisse Martin, bin 25 und komme aus Ostschwitz. Ich habe seit fünf Jahren Colitis ulcerosa. Das ist eine chronische Darmkrankheit, die mein Leben lang im Alltag So, jetzt darfst du einmal 24 Stunden in meinen Schuhen rumlaufen. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen. Leider habe ich da keine Rosen. Okay. <lacht> Aber dafür in der Shoesbag. Danke. Du brauchen die kannst für für die ganze Challenge. Mhm. Plus, kommst du noch von mir, das Handy über mhm. Darauf kommst du das SMS mit den Aufgaben über wie und was du machen musst. Ist alles erklärt. Okay, da bin ich echt gespannt. Also ich muss sagen, ich weiss nicht, auf was ich mich eingeladen habe, aber äh, ich mache es sehr gerne und wenn es hilft, umso besser. Ich bin gespannt und äh, würde sagen, wir sehen uns morgen. Genau, Fall. sehen wir uns morgen. Super. Good luck, wie man so schön sagt. Ja. Stefan, hoi. Sorry, dass ich zu spät bin, aber ich mache ein Experiment mit und das verlangt, dass ich heute noch zwei, drei Mal weggehen. Warte, warte. Gehört zum Experiment, gell? Ja, mach also vorwärts. Wow. Ah, oh. das ist weg. Ja, das ist das Bänder. Wie wollen wir das jetzt weiterbringen? Jetzt, jetzt muss ich auch. Oh. Ich muss heute auf die Walletten kommen. Ich bin nicht dort Warte, oh, Fuck, jetzt muss ich immer gehen. Ich muss gehen. Sorry. So. Fuck. Fuck. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Stefan, es ist Game Over. Es ist passiert und. Äh Genau. Jetzt muss ich absagen. Ich kenne Nein. ihn in frischen Hosen. Ja, klar. Das ist ein schwierig, Scheisse. oder? Aber das ist Ja, viel Spaß ja ich ja. Nicht mein Problem. Es fehlen mir das Wort aber ja, danke. Danke gleich, ja Schönen Tag. So, jetzt sind die 24 Stunden vorbei. Du hast das Leben, wo ich das Leben lang hatte, mal in meinen Schuhen sein, mit dieser chronischen Darmkrankheit, wie es für dich war. Also erstmals, ich habe es sehr gerne gemacht. Es war eine sehr spezielle Erfahrung. Ich muss sagen, es war alles andere als einfach. Es war stressig. In gewissen Situationen bin ich wirklich an mein Muslimen. Ich dachte, hey, ich würde es jetzt einfach weglegen. Was war das Schlimmste? Also es gab mehrere Sachen gab, natürlich. Aber das Schlimmste, was ich erlebt habe, in den letzten 24 Stunden, war das Fotoshooting, das ich abbrechen musste, weil ich einen Unfall hatte. Und dann sind natürlich die Kleider, die ich an hatte, für das Recht. Und in meinem Job ist es ja so, dass sie Musterteile Da gibt es nicht zwei, drei. Dann ja, kommst du natürlich nicht so gut ab im Team und musst quasi das Ganze abbrechen. Und das war äh, ungünstig gewesen und das war für mich so die schlimmste Situation. Gewesen. Schon irgendwo es peinlich. Es irgendwie peinlich. Du musst es gegen tragen. Wenn du Leute hast, die nicht so sensibel sind oder nicht so, ich soll sagen, so Empathie haben, dann ja, es tut auch weh. Ich denke, es tut auch weh, wenn die Leute mit dir dementsprechend umgehen und nicht so ein Verständnis haben. Was würdest du den Leuten, die diese Krankheit nicht haben, die sie nicht kennen, du ihnen auf den Weg mitgeben? Oder was also ich, wür ich würde allgemein das ganze Thema einfach äh, gegen ausentragen und mehr, dass man mehr darüber redet, dass man offener mit dem äh, umgeht. Das finde ich sehr wichtig, weil es ist eine Krankheit, aber es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nichts im Grusig man muss sich nicht schämen. Und das finde ich, das ist wichtig, oder? dass man das wirklich raus so dreht und dass man da für dich wie für uns einfach da sensibel miteinander umgeht. Ja. Ja, ich Sich äh, einfühlt in, in die Person. Oder? Ja. Mal, super. Dann danke ich dir vielmals, dass du das gemacht hast, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann äh, sehen wir uns wieder einmal. Hoffentlich. Macht's danke, gut. Martin. Ciao. Tschüss.